Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge Green Hell. Natürlich immer noch mit dem Nico, der irgendwas auf mich werfen will. Ich habe Angst. Ist nur eine Steinklinge. Okay. Ja, wir haben hier äh, ein bisschen Wird unser Lager haben? ausgebaut. Nein. Okay. Alter, Nico ist eine Schlange. Oh. Alter, what the fuck? Hier. Hä, <lacht> hey, da ist nichts. Hier, wo ich hinkomme. Mach null. Ja, jetzt nimm mir. Ah, wo kommen die denn her? Die war letztes Mal nicht da, oder? Nein. Also, ich würde gerne nehmen. So. Rest. Stock. Ich bin. Müde. Ich habe keinen Platz mehr in der Rucksack. Also, es regnet gerade. Ich hoffe, meine Sounds ich? passen jetzt auch alle, weil, äh, ja. Das ich hat leg die mich letzten schlafen. Male ich nicht so ganz mit. gepasst. Ja, alles gut. Soll ich mich auch hinlegen? Dann geht's was schneller. Okay, wie mache ich das nochmal? Schlafen. Okay. Hast du das tut's bei dir auch? Wir müssen aufstehen, schon ist es schon ist Nacht. Alter. Ach was. Wir sind Team nachtaktiv. Oh nein, ich hab einen Wurm. So, so äh, wie war das nochmal, um die Uhr zu öffnen? Nein. Nein. Nein. Leute, ja. ihr habt es hier mit Vollprofis hey. zu tun. Wie war das nochmal? Die Uhr ist äh, R. Ja. Nee. Ich nee, scheiße. <lacht> F. F. <lacht> äh, ja. Eine Vollprofis Saar, trinken. Noch eine? Noch eine. Geistige Gesundheit. Ah, oh, sehr gut. Aber ich muss mich untersuchen. Ich muss mich kurz untersuchen, weil ich habe irgendwo einen Wurm. Was mache ich gegen den Wurm? Ich habe hier auch allgemein an meinem... keine so ganz. Da, der Shirt schimmelt oder so. Oh, das ist nicht gut. F vielleicht mal waschen oder so. Ja. So ähm... große Überraschung mhm. ist heute Nacht. Oh. Bin ich letztes Mal gestorben? Äh, keine Ahnung. Mein Inventar ist komplett leer. Hast du nicht gespeichert? Also ich habe zwei drei Items, aber ich habe halt nicht. Ich dachte, mein Inventar wäre voll gewesen. <lacht> hm. Naja, ja. Ähm, vielleicht für die Zuschauer: Die letzte Aufnahme ist zwei Wochen. Nee, eine. Eine? Oh. Ja, ja. Dann halt eine Woche her und in einer Woche kann man alles ergänzen. Ja, vor allem, wenn man halt viele Sachen gleichzeitig macht. Hm. Das war daneben. Was leuchtet da hinten? So grün, da, da gehe ich jetzt erstmal hin. Ach, Moment, wir haben doch auch eine Kiste gebaut, glaube ich. Wir haben, ich sogar, wir haben zwei Kisten sogar, Nico. zwei? Oh, ach, stimmt. ja. ja. ja. Trockenes Blatt. Schauen. Trockenes Blatt kann ich eigentlich dir geben, weil du bist ja Feuermeister. Ich bin hier der Vollfeuermeister, ja. Ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Oh. Oh. Ja, das ist absolut richtig. Weil Blätter hat es hier auch ein paar. Das Spiel lügt mich nicht an. Wurm, geistige Gesundheit, minus 3. Oh Kacke. Oh Kacke. Oh Kacke. Das ist absolut nicht gut. Ich muss... Oh, stimmt. Hier wir, ah, hier haben wir ja auch noch lauter Fleisch hm. und so rumliegen. Weißt du noch, wie ich... Was? Unverbranntes <lacht> so verbranntes Schweinefleisch. nein, nein, okay. nein, nein, nein, nein. Ich jag kurz. Moment. Mach du. Uh, Proteine, wo ist es hin? Proteine, Proteine, Proteine kann ich gebrauchen. Wo ist es hin? Ich nehme. Huch, da war ein Stock auf der Kiste. Ich nehme mir mal. Ja. Kacke, wo ist es hin? Hier, Essen. Was liegt hier? Moment. Äh, rot war Proteine, Gelb. Äh, grün war Fette. Was war nochmal Gelb? Kohlenhydrate. Kohlenhydrate. Und die hat man. Nico, ich hab, ich hab unser Viech verloren. Oh, soll ich mal versuchen. Na, ich hab's sehr ja getroffen, aber dann ist es ja abgehauen, aber, aber ich weiß nicht wohin. Ja, dann aber hast das es nicht stirbt getroffen. ja. Doch, doch, doch, das stirbt irgendwann, aber das muss man halt nachverfolgen. Aber äh, es könnte ja hier überall sein. Oh, Mann, ey. Ah ja, ne Moment, es war ja hier mit der Achse einfach draufhauen, oder? Stimmt. So, jetzt kann ich die Kokos. Kuckers... so... So, Speer. Hier liegt's. Ich hab's. Geil. Oh, jetzt habe ich draufgehauen. Sorry. <lacht> Erstmal draufhauen, nochmal, um zu gucken, ob's da wirklich tot ist. <lacht> so, das war die Hauptschlagader. Also, mein Vieh ist direkt gestorben. Hä? Bisschen ein Tier. Aber ich glaube, mein Speer ist jetzt ein. Nee, den Speer sammelst du auch wieder ein. Ah ja, habe ich. Stimmt. Ah, kacke, was war das? Ich muss mich säubern. Also ich habe Hallo, es ein... regnet es regnet, wie du dich Also ich habe automatisch... Ich habe gerade ein Pekari. Pekari. Ja, habe ich auch. So. Habe ich auch. Habe ich auch. Wow. Ah, so, hi, was, Nico. Sind, was ist denn überhaupt der Plan jetzt? Ja. Mal. Ich muss gucken, dass ich meinen Wurm wegkriege. Das wollte ich eigentlich gucken. Und äh, äh, wir müssen unbedingt das gucken, Handtuch. dass N N. Also, warum so weit weg? <lacht> Kannst du rumlegen? So, Ausschlag, nein, Ekelfieber, sieben Wurm. Wurm, ja, wurm wurm wurm wurm. Mit einer Knochen- oder Fischnadel entfernen wurm. schmerzhaft und die geistige Gesundheit leidet. Ist das einfach nur Hattest du nicht mal eine Knochen- oder Fischnadel? Hatte ich. Ich glaube, die macht man aus einem Knochen. Ich könnte raus sein, ja. Ah, macht Sinn, wa? Mhm. Mr. Oberschlau. Mr. Oberschlau war mal wieder am Start. Wie immer. Und hat gut kombiniert. Mhm. Sie sind der nächste Bäume. So Steine können wir auch immer gut gebrauchen. So hier haben wir zwei Steine. Äh, zwei Knopf. Oh, ich habe ja noch. Ah, stimmt, da hast du hast ja auch gerade <huch> Alter, hier ist schon wieder eine Schlange. Fuck. Oh, oh fuck. Mir geht's überhaupt nicht gut. Tja, dann hier halt. Kacke. Alter, da habe ich mich gerade erschrocken. <lacht> So, Hier haben wir ja diese ganzen Lehmziegel da gemacht und sammeln. Äh, ja, ja das Ding da, wo ich ein ganz also da kam Knochennadel. Ich habe eine Knochennadel. Äh, nee, Quatsch, andersrum. Ich will die äh, Knochen ja. okay. hm? geistige Gesundheit plus eins. Ah, ja. Ich hab, Aber, ich Jodi, hab, was, ja, was ist überhaupt der Plan für heute? Wir haben ja bis jetzt noch nichts gemacht. Ja, ähm, ich hätte, wie ge also wie gesagt, ich hätte gesagt, wir gucken, dass wir hier das, wo ist unser Feuer? Das ist schon längst, Ach du Scheiße, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin pfft, gleich. So gut wie tot, ja, ich seh's. Warte mal, ich schmeiß mal hier alles hin. Oh, oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. <lacht> ja, Als ich du kann... nicht, ah, nee. nicht, äh, was hat macht Toll. denn das? Meine geistige Gesundheit leidet wegen dir, ey. Was habe ich denn hier aufgenommen, um Gottes Willen? Sollen wir heute mal weiter erkunden gehen? Oh, das könnten wir auch machen. So ein bisschen mal die Gegend. Ein Wurfhaken. Oh. Stimmt, da war ja was. Wie... Wie könnt... Was wäre denn ein logisches Ding, um einen Wurfhaken zu erstellen? Nein, das wollte ich nicht. Wie aufwachen. Vor allem, wenn ich es ja richtig sehe, wir müssen das ja irgendwie erst einmal gebaut haben, damit wir das Rezept kriegen, wo ich dann auch so sage, äh, hä? Ne, drei Seiten sind zu viel. Stopp. Nein. Ich drücke E. E. Ich drücke ganz viel E, damit ich mein Sach wieder kriege. Ja, das geht, wir sind auf die Nerven. Oh, ich habe keine Axt mehr, wenn ich es richtig gesehen habe. Äh, Lagerfeuer, Asche? Nee, nee, nee. Wir haben, wo haben wir Steine. Haben wir die wie schon wieder alle verbrannt? Fuck. Was? Steine. Ach, Nein, Steine sind in der Kiste. In ja, der rechten Kiste. Und wie? Aber auch nicht so ganz viele. Ne, Quatsch, das ging, glaube ich, so. Ich experimentiere hier mal, ne? Ja. Okay. Oh, nicht okay. Ah. Stock. Stock? Nee. Hier liegt ein Stock. Wobei Kleiner Stock. Seil, Stein und äh, irgendwie zwei kleine stück äh, zwei kleine Stücke, das war doch ein Speer oder so. Nee, Speer musst erst zwei Steine miteinander kombinieren und dann musst du dann da noch einen langen Stock dazu machen. Ja. Ah. Das war das war ein Speer. Stock, stock, stock, stock, stock, kleiner Stock, kleiner Stock, stock, stock. Ich sammle mal ein paar Stöcke also. Mal gucken. Dann musst du wahrscheinlich einen Baum fällen für. Gehe ich mal von aus. Ja, hier liegen ja einige Stöcke. Ja, aber einen langen ja. Stock muss kriegst du nur aus einem Dings. Okay, jetzt noch. jetzt kann ich das noch mit einem Ding kombinieren. Mit Stein. Stock Klinge, stimmt, das war's. Ja. Das war eine Stockklinge. Irgendwie muss es ja vorangehen. Ja, hm. es ist. Es ist tatsächlich auch ein bisschen krass, es macht ja auch nicht wirklich Sinn, jetzt sage ich mal, auf eine, auf eine Fleischjagd zu gehen, weil das Fleisch verdirbt ja eh in zwei Stunden. Ja? Wir haben noch so viel in der Kiste. Ja, aber das verdirbt ja eh. Ja, ja, aber wie gesagt, wir haben noch so viel in der Kiste. Mindestens drei gebratenes, mindestens drei Stück gebratenes Fleisch haben wir hier rumliegen, das verdirbt in 23 Stunden. Und dann habe ich eins, zwei, drei. Ich habe auch richtig viel Fleisch im Inventar gerade. Oh Nico, wenn wir diese Ries- ich habe doch, ich habe doch hier mal, weiß nicht, ob du dich nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ich habe doch hier mal so ein ries so ries äh, riesigen Stapel von so Blättern hingelegt, war? Leute, die sind weg. Die sind okay. weg. Das sind jetzt getrocknete Blätter. Ha! Wo hast, die hast du ja eine Ja, die lege ich mal kurz hier in die Kiste rein. Okay, getrocknete Blätter ist auch gut. <lacht> Und, bevor wir losgehen, hätte ich tatsächlich gesagt, dass wir oh. uns so eine äh, Kokosnuss mit Seil machen, weil das ist eine Trinkflasche. Oh lol, ernsthaft? Ja. Eine ganze kokosnuss äh, äh Ja, ich glaube, das war eine ganze. Mit einem Seil. Ah ja, kokosnuss -Bidon. Du hattest noch eine Kokosnuss? Ja. Oh. So, und was genau macht... Ah, das kann man wieder auffüllen. Das kannst du jetzt auffüllen, indem du jetzt auf diese Kokos... Äh, zum Beispiel gehst. Das? Ja. Trinken? Kannst du das auffüllen? Nehmen? Ne. Nehmen. Nee. Hä? Ach, lol, Nico, hier ist unser Steinlager, ich hält. Ah, da. Ja. Hier, wo ich gerade stehe. Ach, lol, und das kann auch gute kannst du bis mehr bis 50 Hydration aufladen bei mir 40 aber okay oder 40 ja so und die anders und die anderen kokoschalen die schmeiße ich mal wieder raus stimmt schmeißt ja ah, nein. ich bin mal gespannt ob ich das irgendwie nach folge 50 oder so richtig gemacht. wie geht's mir denn oh, ich muss also mal. mir trinken. geht's nicht gut eigentlich ich bräuchte oh, ein paar... ...Kohlhydrate. Ich gehe mal unten gucken, ob ein paar Bananen da sind. Die kann man ja mitnehmen. Ja. Ich bräuchte... ...Rot. Das waren, glaube ich, Fette. Das kriege ich eigentlich äh, durch das Fleisch. Rot, als... sind Rot sind Proteine. Guck in der Kiste, da hast du einen ganzen Stapel gebratenes Fleisch. Äh, in der linken Kiste. Oh ja. Nicht aber... das schwarz verbrannte, aber da noch gutes Fleisch da. Äh... Äh, und wo? Wo? Unten in der Ecke. Ah, okay. Ja, stimmt. Juli blind. So kennt man es halt. Dann lege ich aber da mal mein rohes rein, weil dann könnten wir das anbraten, wenn wir wiederkommen. Mhm. Ich, höre, ich höre fliegen. Hier muss irgendwo wieder eine Leiche liegen. Ah, ne, die hm. das tut auch. Ich sehe halt keine Bananen. Das ist schon nur schlecht. So. Ja, und jetzt <lacht> jetzt fängt bei mir die Uhr an natürlich wieder deswegen zu meckern. Aber ich habe vorhin von... hier doch äh, Nüsse gesammelt. eine Nuss. Ah, der ist war fett. Ja. ja, auf die Kokosnuss zu nehmen, du Idiot. Und ja, dann habe ich eine verwertet, das heißt, ich kann eine einsammeln. Uff, jo. <lacht> Ich verlaufe mir schon mal, ne? Ja, hey, wo bist du denn hin, du Held? Oh. Wieso läufst ich du einfach. Ich glaube, hier passt was nicht ganz mit der Map. Warum? Man sieht unter die Felsen. Oh. <lacht> wo bist denn du hingelaufen? Von der, Du gehst Richtung Bananenbaum, aber einfach immer weiter. Okay. Und... Mehr gibt es ja eigentlich auch nicht zu sehen, weil du hast einen ganzen Fluss drumherum. Okay, ich sehe dich schon. Ah, hier war der Bananenbaum. Ah, 1, 2, 3 Bananen. 4 Bananen. Sehr gut. Sehr gut. Hier. Woher? Ich, ich weiß, was mich mega interessieren würde, mhm. da unten mal hinzugehen. Also den Wasserfall mal runterzugehen. Ja, wenn wir da mal einen sicheren Weg runterfinden. Hier runter oder so. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen uns merken, ich... dass wir später in. Südostrichtung oh. müssen, okay? Moment. Die sehen so ekelhaft aus. Oh, warte, du hast Ekel. Ja, ja. Ich, hast du nicht gerade gesehen, dass ich beschäftigt war damit? Ja, doch. Ich bei mir wurde aber auch angezeigt, dass ich dir helfen kann. Dann helfe oh. ich dir natürlich. Wir sind jetzt unten beim Fluss. Das ging doch. <lacht> das ist gerade eine Kokosnuss runtergefallen. Ah da. Ja, ich es. Dann kann ich mir auch kurz so ein Ding machen. Wie hast denn die ah, jetzt gemacht? Muss gut. ich dann die da ganze Kokosnuss nehmen, oder ja, wie? Genau. genau. Und dann einfach ein Seil. Uh. Seil und Kokosnuss. Das Bidon. Oh, das wie, sieht wieder wie, wie, aus wie wie, wie, wie genau hast drauf. du die aufgefüllt? Äh, du hast es mir vorhin erklärt, wie ich die auffüll äh, Kann ich, aber okay, hier aber hier am Wasser kann ich es aber nicht auffüllen. Ist auch ein bisschen doof. dreckiges Wasser. Oh, warte mal, die Blume ist hier gla. Was Kaputt. läuft hier? Ich glaube, die Blume nehme ich mal mit, weil die ist, glaube ich, äh, die heilt irgendwas. Okay. Alter, was läuft hier? Das macht mich ja wahnsinnig. Ich habe jetzt den Sound mal auch so laut, dass es das wahrscheinlich die Zuschauer hören. <lacht> okay, hier liegen ja Verlaufen rum. Bisschen so hingelaufen. Bleib mal kurz stehen. Ah ja, okay. Was sind was hast du gesagt? Wenn Fliegen sind ah, Tierexkremente. Brauchen wir sowas? Ich hab's noch nicht gebraucht, aber ich hab's in meinen gesammelt. Okay. I need to rest. Und ich muss schlafen. Ja, ich leg mich mal kurz hier äh, in den Wald. Ja. Alter, was ist das für ein Riesenbaum? Ich beschütze dich, okay? Mach du. Aktuell geht es mir tatsächlich recht gut. Ja, mir vergleichsweise auch. Äh. Ich brauch nur hier ist, schon, hier ist schon wieder hier ist schon wieder ein toter Papagei. Alter, lass mich ich mal hier muss nur drüber laufen. Hier Bananen essen. Nee, Turkan. Was so? Sei jetzt im Grunde das ist das gleiche. Ich muss noch eine Banane essen. Wobei ich habe hier eine unbekannte Frucht. Ich esse die mal, Mhm. Ne? Mhm. Die Was Providate geht und nicht Hydration, Hydration. Das ist nicht schlecht. Hydration brauche ich gerade nicht so Zwingend okay. Aber wir können jetzt mal weiter. Also ich kann jetzt weiter. Ja. Schauen wir mal weiter, wa? Mhm. Weißt du noch, wo es nach Hause geht? Finden wir bestimmt. Okay. Bei The Forest wurde das ja immer noch angezeigt. So hier ist dein Zuhause. Jetzt hm. sind das nicht alles Bananenbäume? Wo auf jeden Fall Bananenblätter ähm, wachsen. Äh, ja. Käfigfalle. Wo bist äh, du? Komm mal hier bitte zu mir. Hier sind Häuser. Oh, wie habe ich die gerade übersehen? <lacht> Ähm, Warum sind hier Häuser? Kann man hier Sachen mitnehmen? Was hängt da? Nein, ich will kein Banner. Ich will kein Bananenblatt. Nein, ich will kein Bananenblatt. Ich will kein Banner. Ich habe einen Banner gefunden. Ein Steinring. Äh. Das sind lauter Sachen, die bestimmt super nützlich wären, aber die kann man nicht einsammeln. Wir können ja hier ein zweites Lager aufschlagen. Das ist eine Hängematte, in der man schlafen kann. What? Und ein Knochenmesser. Was wow. ist das hier? Nichts. Alter! Okay. Alter! Oh Nico, erschreck mich nicht so! <lacht> ein bisschen Juli erschrecken geht immer. Vater. Was ist das denn? Das ist ja ein Riesenlagerfeuer. Trockengestell. Aha. Das kann ich nicht hier trocknen? Hm. Na. Warte mal, ich muss ich kurz wieder, den Kokosnuss. wieder Apfel und irgendwelche Pilze. Und hier hat's wieder so ein Gestell. <lacht> Alter, das ist voll hübsch hier. Und vor allem groß und offen. Wir haben die große Fläche. Ja. Was ist das? Was ist was? ist du? Da? Oh, da hängen äh... Das war ja ganz am Anfang auch schon da. Wo wir gespawnt sind. Okay. Würde die Tour vielleicht gar nicht mal so weit machen? Echt? Würdest du zurückgehen? Ja, ja ich würde mich zumindest mal kurz dort hier ausruhen. Raus, äh, ausruhen, wenn du mal kurz zurückkommen würdest. Ausruhen, ja. Ja. Hinlegen und kurz schlafen oder was? Ja, ja. Weil ich hab gerade Oh, shit. Ich hab noch unbekannte Früchte gefunden. Weil ich hab gerade, ähm nicht gerade viel Energie. Deshalb würde ich mich mal kurz hier hinlegen. Jo. Dann tue ich das auch. Alles ist ja mega geil hier. Und jetzt sterben wir. Oh, 12. Nico, wir brauchen. Wir brauchen unbedingt eine Hängematte. <lacht> ja, Die warum? regeneriert so schnell Leben äh, hier Energie. Ja, ich lag auch gerade. Achso. Oh, <lacht> das ist jetzt Mittag. Okay. Und ich habe einen Wurm. Ertäusch. Das ist schlecht. Brauchst du? Ich kann dir, ich kann den dir wegmachen bestimmt, oder? Ja, warte mal, Hast bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ja, ja, habe ich noch. Oh, ich weiß, warum ich so schnell Energie verliere. Mein, hm. mein Rucksack ist voll. 47,2 äh, 47 von 55. Äh, oh. Und ich muss mich untersuchen. Ah ja, hier. Ah, ne, scheiße. Hast du keinen Knochen? Ich hab... Ich hab... Bin ja gestorben. Ah. Dein Knochen spieße ich weg. Ja. Ich hab doch gerade so ein Knochenmesser gefunden. Kann ich das nicht verwenden? Hier, Knochenmesser. Nein. Okay. Ähm, ja, dann... Geh ich mal auf die Jagd und hoffe, dass ich irgendwo ein... Findet jo, so. jo. ich finde ich helfe dir hier sind Fische vielleicht kann ich dir irgendwie mit, mit einem Fisch In helfen oh. ja Fisch kriegt nicht so mit den Augen verkehrt hast du schon ein Nö weit und breit nix was ist das? weißt du da war, war das gut, gut laufen zu essen laufen ich höre doch hier was rumlaufen warum finden ich nichts Oh shit. Ich bin nee. zu schwer. <lacht> Wo bist denn du hin? Noch bitte weiter. Ah. Was hab hier? Kein Viech ja. Doch, warte. Ich sehe was. Wo? Hier oben bei mir. Au. Oh, ich habe aber gerade auch hier noch so eine Leiche von einem Tier gefunden. Und da gibt's auch Knochen. Also ich habe jetzt selber einen Knochen. Du hast einen Knochen. Ja. Äh, wie war das Sammeln? Knochennadel, genau so. Knochennadel. Schild habe ich getroffen? Wie ging das jetzt nochmal? Also untersuchen. Hier und da die Knochen alle drauf, genau. So, geistige Gesundheit Shit. Shit, irgendwo hier muss ein totes Viech liegen. Hörst du, Robert? Ich hab. ich weiß nicht, ob das ein Puma war. Irgendwie. irgendwie sowas, so Raubtierartiges. Weil hm. zumindest mein Speer ist nicht mehr da, also muss es in dem Viech drinstecken. Hm. Ich suche noch nach dem Viech und dann treffen wir uns wieder da bei den, bei den Hütten, oder? Ja. Aber es, es muss es eigentlich getroffen haben. Er hat's wieder Bananen. Mitnehmen, Bananen immer mitnehmen. Hm. Kann ich eigentlich auch mal eine essen. Hm. Ich hätte mir eigentlich mehr hofft. Dass man noch was findet. Was spannendes. Hier, ja, ich mein, hier wir haben ja das Lager da gefunden. Hier liegt kein, hier liegt kein Tier. Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Ein Vogelnest. Lol. Aber ich glaube, Bäume gehen, gehen uns nicht aus, weil wir uns das mal gefragt <lacht> haben. Oh, Kacke! Außer also, ich hab's echt nicht getroffen, mein Speer liegt hier irgendwo. Nee, es ist. Aua. Was? Schlange? Was ist? Ich hab mir, äh, mir gerade eine vergiftete Wunde zugelegt. Hier, hier ist ein Frosch. Ich hab auch eine vergiftete äh, Wunde. Von was denn? Vom Frosch. Ja! Alter! Alter! Wie war das nochmal, um sich zu untersuchen? Ich verliere so schnell Leben. Schlecht ja, ich auch. Ganz schlecht. Ich Ganz auch. schlecht. Vor allem, ich habe achtmal Gift. Ich werde sterben. Oh, Scheiße. Was was hilft gegen Gift? Sag mir. Sag mir schnell. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Worum? Nein, Dreck. Nee, auch nicht. Gift, Gift, Gift. Hier. Ich glaube, das sieht äh, schlecht aus. Vergiftete Wunde. Äh, kleinere Bei größeren Gift ist es notwendig, ein Verband in Kombination mit einer Pflanze. Boah, Alter, keine Ahnung. Soll man uns. Ich höre Stimmen. Du auch? Was hörst du? Ich höre Stimmen. Was für Stimmen? Ja, Stimmen! Warum hörst jetzt du hörst Stimmen? Du, jetzt höre ich äh, mein Herz klopfen. <lacht> Bitte was? Ja, also ich sterbe jetzt jeden Moment. Ich laufe ganz Wo schnell bist wieder du? Wo zurück bist du? zum. Alter, die Giftwunde ist ja mega kacke. Äh, irgendwie ist das Lager jetzt nicht da, wo ich gedacht hätte, ist es. Ich sehe dich auch nicht. Aua! Aua! Wo bist du? I Scheiße. Das ist jetzt... Wir haben schon belastend. <lacht> Gut, also meine Sachen sind weg. Ich habe absolut keinen Plan furchtbar war. Ich hab dich auch nicht gesehen. Ja. Ich bin jetzt am Lager. Ich auch. Also an unser Lager. Ne, da komme ich nicht hin. Oh, kacke. Soll ich auch irgendwas in mein... Soll ich einfach JOLO-mäßig äh, dir entgegenkommen und hoffen, dass ich was wegfinde oder so? Mm. Ne, ich würde jetzt einfach hier, hier so lang sein, bis ich sterbe und dann dort wieder hinlaufen. Tatsächlich. Okay. Das heißt, ich bleib hier, oder? Würde ich mir damit ich sagen? Ich werde auch gleich sofort sterben, also ja. Ja, okay. Upsa. Ich leg bloß mal schnell das hier raus. Also ich hätte ja mal eine Vermutung, wo meine vergiftete Wunde herkam, aber wo kommt deine her? Ja, ich habe ich hab einen Frosch aufgenommen, lebendig. Und das ist ein Giftfrosch gewesen. Ach so, Leute. Oh, ja, und dann habe ich acht Vergiftungen gekriegt. Krass. Und einmal Fieber. Ich bin eigentlich sofort auf. tot. Kann man, ja. kann man nicht irgendwie so rechtsklick, die, die oder so? <lacht> das, äh, ähm, hier selbst schön. So. Leute, es war schön. Wenn es euch Aber... auch gefallen hat, dann schaltet auch in der nächsten Folge ein, wenn wir wieder hierher laufen und unsere Sachen einsammeln. Ich weiß, dass du durstig bist. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.